Hallo und Willkommen hier zum letzten Mal in F1 2017. Ich habe zwar noch ein paar Videos, die ich zu F1 2017 hochladen werde, aber jetzt nicht mehr in Kürze oder so. Und das ist das erste Mal, dass ich F1 2017 starte. Ich werde das Spiel jetzt eine lange, lange Zeit nicht mehr anpacken. Und ja, weil der letzte Part natürlich kein Abschlusspart war, ähm... Werde ich heute einfach noch ein Part, den letzten Part F1 2017 bringen? Vielleicht werdet ihr auch schon. Oh mein Gott. Vielleicht werdet ihr auch schon einen Part F1 2018 online gehabt haben. Und die Fahrer hier zeigen sich mal wieder von ihrer besten Seite. Und zwar, dass sie einfach nur. Wie die größten. Idioten fahren teilweise. So. Wir können uns irgendwie erst noch auf Platz 4 retten. Wunder. Ja, er hat überhaupt nicht die Kurve bekommen. Wow. Entweder haben die einfach ein scheiß Internet oder die Server sind gerade echt am Arsch. Ich nehme das auf jeden Fall ein paar Stunden vor dem 2018 Release auf und da kriege ich die Kurve nicht. Warum kriegt man für einmal abkürzen direkt äh, zwei sekunden ja das war ein großes abkürzen aber ich habe das auto rollen lassen muss ich nicht verstehen ich wollte halt nicht dass mir jemand reinfährt wenn ich jetzt die normale linie wieder fahren würde was machst du fahren echt rücksichtslos einfach wieder auf die linie Ja, ich weiß, das ist nicht unbedingt ein Punkt, wo man immer überholen sollte. Aber naja, trotzdem war das <lacht> gerade grenzwertig. Wow, die haben sich gerade beide abgeschossen. Zwei Plätze wieder gewonnen, wieder Platz vier, aber ich habe ja die Zeitstrafe. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die hinter mir auch irgendwie alleine haben, weil die fahren hier niemals clean, das wäre überraschend und jetzt habe ich natürlich einen Schaden, na toll. Du hast für den Vorfall vorhin eine Zeitstrafe Warum habe ich gerade zwei Sekunden Zeitstrafe bekommen? Hä? Wo habe ich denn jetzt gerade abgekürzt? Ich habe ein kaputtes Auto, ich um keine Kurven, ich war noch auf der Strecke, wieso habe ich da jetzt abkürzen bekommen? Das Spiel zeigt sich von seiner besten Seite jetzt wo ich das letzte Mal anschmeiße. Das ist ja super. Ach, und das war kein Abkürzen. Ich weiß, ich war natürlich immer noch auf der Strecke. Aber dennoch. Oh mein Gott, Leute, er ist direkt hinter mir. Er wird mich auch jetzt, denke ich, jetzt überholen irgendwann. Nee, er wartet. Wow. Interessant. Das habe ich jetzt auch noch nie erwartet. Noch nie gesehen hier. Ja, jetzt hat er mich bekommen. Es war aber auch klar, dass er mich bekommt. Und die beiden Ferraris halten sich hier gegenseitig auf. Ich hoffe einfach mal, dass die noch auch noch zwei Strafen haben. Oh, mein Vater, man macht aber jetzt Fehler. Und ich werde Fünfter, beziehungsweise durch die Strafen werde ich Sechster. Ah, Mann. Ich hätte eigentlich weniger haben müssen, dann wäre ich auf dem Fünften gelandet. Ärgerlich. Oh, ho, schaut euch die ganzen Strafen an. Das sind einige. Und die habe ich auch, eine habe ich ja nur ganz un unverdient bekommen. Ich verstehe nicht. Ich, ich schaue mir jetzt später im Video an, aber ich war mir sicher, dass das kein Abkürzen war. Okay, ich habe später abgekürzt, aber... Ja, auf jeden Fall war das kein Grund dafür, dass ich eine Verwarnung oder eine Strafe bekommen hätte dürfen. Naja, mal schauen, wie das nächste Rennen wird. Was soll das denn? Es regnet und die haben uns allen Trockenreifen gegeben. Das war interessant, weil es ist eigentlich nass genug für Inters. Aber die Frage ist, ob es... Die gehen alle total rein... Die fahren mir hinten rein, drehen mich weg. Super. Ihr seht doch, dass es regnet. Warum zieht ihr denn voll rein in die in die äh, Strecke? Ja, und wenn die Reifen sind, kann man nicht mehr fahren, Leute. Ja, Leute. Es ist unmöglich, das Auto zu fahren. Es ist nass, Flügel ist ab, Reifen sind dreckig, kann man nicht fahren. Und Leute, das ist das letzte Mal Qualifying, Blitzqualifying. Ich platziere mich auf die Pole im Blitzqualifying. Jetzt 22.7 konnte ich setzen hier ein Monster. Schönes Ergebnis. Und dann sehen wir uns gleich im Rennen. So Leute, ihr glaubt es nicht, aber das Finale können wir jetzt im Regen fahren. Wieder mit trockenen Reifen, warum auch immer und natürlich von der Pole und ich vermute echt sehr, sehr viel Pech jetzt beim Start die werden sowas von reinstechen Warum kriege ich dafür eine 2 Sekunden Strafe? Ja, ich habe abgebremst, aber trotzdem So, die erste Runde beendet und ich habe schon guten Vorsprung also zweiter Platz wäre aktuell sicher sogar mit der Strafe aber schönes Rennen schon mal. Oh, da hinter mir ist. Hat er sich weggedreht? Oh mein Gott. Damit bin ich eigentlich schon aktuell sicher auf dem Sieg. Und ich beende die zweite Runde. Das ist auch noch mit der schnellsten Zeit. 30-5. Schön. S ist es aktiviert. Habt ihr mal das habt ihr mal die Straße gesehen? Die ist nass ohne Ende. Oh, hier ist gelb. Hat jemand aufgegeben anscheinend. Grüne Flagge, grüne Flagge, das geht weiter. Danke für das schöne Platz machen. Und er dreht sich, glaube ich, weg. Und, oh, jetzt habe ich leider keine neue Bestzeit gesetzt, schade. Sehr, sehr vielen Dank, dass du mich so schön vorbeigelassen hast. Das war echt super. Sie also verhalten sich echt gut inzwischen sogar hier, die Leute. Teilweise. Runde 4 ist vorbei und ich kann nochmal eine neue Bestzeit setzen. 30-1. Nice. Und damit komme ich durch die letzte Kurve in diesem Spiel. Das letzte Rennen im Online-Modus und ja, es war keine neue Bestzeit. Aber dennoch, ich glaube, so kann man ein Spiel doch sehr, sehr gut ähm, ja, schließen, beenden, das Kapitel hinter sich legen. War ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich habe in den letzten Tagen viel f 2017 gespielt. Es hat mich teilweise echt noch mal zum Verzweifeln gebracht, wie scheiße die KI in echt, also teilweise ist. Aber hier fahren ja auch andere Fahrer mit, die haben sich gut verhalten hier auch eigentlich, würde ich sagen, zum Teil. Und ja, so kann man, glaube ich, ein, wo, so kann man, glaube ich, ein, ja, Spiel beenden. Und ich freue mich schon auf F1 2018 wahrscheinlich. Habt ihr schon F1 2018 Videos gesehen von mir, wenn das Video hier rauskommt? Wahrscheinlich auch schon F1 2018 online, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall ist das hier so mein letzter Tribut, nachdem ich das Spiel jetzt knapp fast 250 Spielstunden darin reingebuttert habe. Und ja, war ein schönes Spiel. Und damit, mit zwei Sekunden Strafe, ist dieses Let's Play vorbei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play, beziehungsweise F1 2018. Bis dann und ciao! Oh yeah, ganz viele Punkte. Aber das war es für mich jetzt. Ja, endgültig mit dem Spiel. Schade, aber ist so. Bis dann, ciao. Bis zum nächsten F1-Video. Ciao.